Wenn sich nun alle möglichst gleichmäßig auf die drei Gruppen verteilen, haben alle einigermaßen die gleichen Chancen. Es wäre blöd, wenn in einer Gruppe 50 Leute und in den beiden anderen nur jeweils 5 bis 10 Leute wären, da dann die beiden Tutorinnen der großen Gruppe viel zu viel zu tun hätten und gar keine vernünftige Betreuung leisten könnten. Bis zum 5. April läuft noch eine Umfrage, die ihr auf der Startseite des Kurses in Panda findet, bei der ihr kundtun könnt, wenn ihr lieber an einer virtuellen Übungsgruppe als an einer in Präsenz teilnehmen möchtet. Dies bieten wir nur an, weil es möglicherweise Teilnehmende gibt, die sich nicht impfen lassen können oder zu Risikogruppen gehören. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, würde ich euch dringend die Teilnahme an Präsenzübungen empfehlen, weil dort die Betreuung naturgemäß deutlich besser ist. Die Übungsgruppen finden alle zur gleichen Uhrzeit statt, mittwochsnachmittags von 14.15 bis 17.45 Uhr, sodass es da keine Vor- oder Nachteile gibt, wenn man die eine oder die andere Gruppe wählt. Die Räume, in denen die Übungen stattfinden, findet ihr in Paul.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 Das soll es für dieses Video gewesen sein, also alles zu dem organisatorischen Kram. Wir sehen uns dann hoffentlich in echt in den Vorlesungen. Die erste steigt am Dienstag, dem 12. April von 9.15 Uhr bis 10.45 Uhr. Es wird wieder ein spannendes Semester auf uns zukommen, in dem wir hoffentlich bis zum Ende das neue Normal erleben dürfen. Das war es für den organisatorischen Kram rund um die Veranstaltung Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Tschüss, bis zum nächsten Video.